Guck mal wie süß, sie steckt so wieder die Finger in die Steckdose. Also alleine aufs Klo zu gehen, ohne angestarrt zu werden, ist doch total langweilig. Leonie, könntest du vielleicht ein bisschen lauter schreien, ich verstehe dich so schlecht. Fünf Minuten für mich? Nee, die brauche ich nicht. Ja, mein Kind schläft schon in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Zimmer, in seiner eigenen Wohnung, weil heutzutage kann man ja nicht früh genug loslassen, ne? also man verhätschelt und vertättelt die Kinder ja einfach viel zu, viel zu früh. Müde? Nee, müde bin ich nie. Also ich persönlich empfinde meinem Kind keine Wünsche. Falter Kaffee? Schmeckt mir persönlich eher am besten. Mensch Kevin, kannst du dir mal bitte bisschen mehr Mühe beim Malen geben? Ich habe noch nie so geschlafen wie jetzt, seitdem ich Mutter bin. Entschuldigung? Ja, könnten Sie bitte mal kurz mein Kind anfassen? Vielen Dank. Klar darfst du mit dem Edding deine kleine Schwester anmalen, Leon. Also ich persönlich habe ja vom Stillen 20 Kilo von alleine abgenommen. Das ging alles von, von ganz allein. Ich liebe gut gemeinte Ratschläge von Rentenpersonen im Supermarkt. Oh, meine Güte, was habe ich denn heute gut geschlafen? Marie, gehst du bitte mit deinen Schmierfingern an die Fenster? Oh, sorry, nee. Ein Bild von meinem Kind habe ich jetzt zufällig gerade nicht dabei. Nee. Also ich persönlich... Lass mein Kind prinzipiell immer schreien. Oh Mann, Leonie, wie oft soll ich dir das noch sagen? Malst du bitte auf dem Tisch und nicht auf dem Blatt, was ich dir da hingelegt habe. Ich schaffe es auch immer pünktlich zu Termin. Nee, das ist keine Phase. Mein Kind ist wirklich so schrecklich. Juhu, Wochenende, endlich ausschlafen. Also ich würde meinem Kind ja wirklich nie, nie, niemals im Leben ein Gläschen geben. Bei mir wird jeden Tag frisch gekocht vom Biobauernhof bauernhof nebenan. Also seitdem ich ein Kind habe, trage ich noch viel mehr Schmuck als vorher. Wie bitte? Sie stört das Geschrei meines Kindes. Ein Moment, ich stell's kurz leiser. Guck mal, wie süß. Sie steckt so um wieder die Finger in die Steckdose. Da ist ein Essensfleck auf meinem T-Shirt. Oh, Entschuldigung. Das tut mir echt leid, das ist mir noch nie passiert. Endlich wieder Chaos. Schatz, leckst du das Messer bitte ab, bevor du damit ins Marmeladengas zurückgehst? Also Wäsche waschen mache ich maximal einmal die Woche. Es ist immer so leise hier. Ich glaube, ich schaffe mir ein paar Vögel an. Siehst du bitte noch ein bisschen fester an meinen Haaren? Das fühlt sich so gut an. Unsere Lieblingsbeschäftigung ist definitiv Fingernägel schneiden. Quatsch, brauchst du brauchst dein Zimmer nicht aufräumen. Das mache ich für dich. Das ist gar kein Problem. Ja, ihr habt recht. Mein Kind ist hier mit Abstand das hässlichste von allen. Klar, Levin, kannst du das in den Mund nehmen. Nimm das da auch noch. Wie die Geburt war, völlig schmerzfrei. Merkst du nichts von? Merkst du gar nichts von? Ich würde sofort nochmal zehn machen. Also, alleine auf Toilette gehen, ohne angestarrt zu werden, finde ich total langweilig. Oh, ich muss mich heute leider krank melden. Wir haben viel zu wenig Spielzeug. Ich liebe den Geruch wenn ich den Windeleimer aufmache. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich den Einkaufswagen in der Öffentlichkeit weiter schucke. Ich bräuchte vielleicht einen kleineren Koffer für den Urlaub. 5.30 Uhr? Geil. So habe ich ja noch richtig was vom Tag. Gut, dass Sie mir sagen, dass mein Erziehungsstil nicht der richtige ist. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ich werde es in Zukunft so machen, wie Sie es mir sagen. Mir ist total langweilig. Wer singt denn heutzutage noch Kinderlieder? Nein, das letzte Stück Kuchen esse ich selbst, wie immer. Ich fühle mich jeden Morgen richtig ausgeschlafen. Also diesen Sonntag, da können wir nicht, da schlafen wir aus, wie immer. Klar, Schatz, darfst du den Hundehaufen mit nach Hause nehmen, das ist kein Problem. Wir stellen ihn zu den anderen auf die, äh, auf die Veranda, ja? Also ich persönlich schlafe ja immer dann, wenn mein Kind auch schläft. Genauso wie ich immer putze, wenn mein Kind auch putzt. Also spontane Besuche sind ja immer die besten. Ich bin immer ganz gut vorbereitet und das ist auch immer aufgeräumt hier zu Hause. Also seitdem ich ein Kind habe, schaffe ich es auch immer pünktlich zu Termin. Ich bin nie zu spät. Oh, wie könntest du bitte ein bisschen schneller groß werden? Das geht mir alles viel zu langsam. Ja, Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich, wer sie ist und was sie in meinem Video macht. Und zwar ist das Ina. Ja, ich bin Ina. Ähm, ich bin auch Mama. Unsere Kinder sind nicht ganz im gleichen Alter, aber mein Sohn ist drei Jahre alt. Wir sind gerade noch mit dem Neubau beschäftigt und ziehen bald um. Eine sehr, sehr stressige Zeit, aber auch die schaffen wir. <lacht> Alles ist halt machbar, ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, nebenbei arbeite ich, gehe nach meinem Job nach, nicht nur das Mama Leben. Ina und ich haben uns heute zusammengetan anlässlich des Internationalen Tags für Menschen mit Behinderung, der am 3. Dezember ist. Heute ist aber der 1. Dezember und das ist der Barrierefreitag von der Aktion Mensch. Und äh, alles, was ihr da an Infos zu braucht, könnt ihr einmal unten in die Infobox gucken. Da ist auch die Homepage verlinkt. Und was ihr vielleicht auch noch wissen solltet, ist, dass nicht nur ich heute ein Video zu diesem Thema, oder beziehungsweise wir ein, Thema, ein Video zu diesem Thema hochladen, sondern auch noch äh, einige andere YouTuber, die habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Ähm, ja, die stellen andere Themen äh, vor oder aus anderen Bereichen. Also wir haben jetzt das Thema Mama sein thematisiert. Ja, und warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach mal zeigen wollten, dass es keinen Unterschied macht, ob man als Mama sitzt oder steht. Also es macht quasi keinen Unterschied, ob man jetzt im Rolli sitzt oder nicht. Wir haben nämlich die gleichen Probleme. Wir würden gerne beide mal wieder zum Friseur gehen. Ja, wir würden gerne, gerne beide mal wieder eine halbe Stunde alleine duschen gehen. <lacht> ja. Und wir würden beide gerne mal wieder ausschlafen bis um 12. Ja, wir wollten einfach mit diesem Video einfach mal zeigen, dass eine Mama im Rollstuhl zum Beispiel genau die gleichen Alltagsprobleme hat, wie eine Mama, die nicht im Rollstuhl sitzt. Oder einfach, dass diese Barrieren, die es auch in den Köpfen von den Menschen da draußen gibt, dass die abgeschafft werden. Also, dass das selbstverständlicher wird, der das Zusammenleben. Im Alltag. Und ja. Es ist einfach nicht wichtig, ob man jetzt steht oder sitzt. Ob man groß ist oder klein oder dick oder dünn. Wie die große Nase, wie wir gesagt haben. Es schreibt sich ja auch keiner äh, hinten auf sein Auto. <lacht> Achtung, ich habe eine große Nase. Vorsicht, Riesenzinken. <lacht> ja, Annika. Cool, danke. Ich bin die Premiere in deinem Video. Es war noch nie äh, jemand anders bei mir mit im Video. Außer mein, äh, mein Mann. Sonst war noch keiner wirklich mit in einem anderen Video bei mir. Ja, und ich persönlich fand es richtig cool, weil... Ähm, ich habe mich gefragt, wie ihr Blogger das immer alles so macht. Es mhm. hat mir Spaß gemacht. Schön. Ich habe einiges gelernt. Es war ein sehr schöner Nachmittag, das kann ich auch mal so sagen. Und äh, ich hoffe, das Video, das Endprodukt dieses Nachmittages gefällt euch. Und äh, ja, verabschiede mich oder wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fühle dich wie zu Hause bei der Pipa. -Pipo. Mach es dir bequem und hinterlassenen Abo Dann weißt du immer wenn sie etwas neues hochlädt Immer up to date und du weißt was geht